Das schwierige Beispiel, ja, fallen mir natürlich viele ein und die, die werfen auch immer so einen, äh, einen Blick auf die Betreuung. Ja, weil äh, man diese Lernprozesse, die sich da entwickeln müssen, manchmal nicht vorhersehen kann, eigentlich nie vorhersehen kann, aber oft gelingen sie ja. Manchmal gelingen sie nicht und dann frage ich mich schon, äh, hätte ich früher etwas merken müssen? Also ich habe äh, einen Fall ähm, an den ich mich leider gut erinnere, ist, das war eine Abschlussarbeit zum Thema Suizid. Der Prüfling, Autorin, Autor ist irgendwann, hat mir, also ich habe lange nichts gehört und dann eine E-Mail geschickt, dass die Arbeit nicht kommen wird. Es gibt so Phasen, in den meisten Schreibprozessen gibt es Phasen der Verzweiflung. Und wenn man da aber dran ist und sagt, guck mal, mit ein paar Handgriffen, habe ich das Thema wieder eingefangen. Das ist nicht so kompliziert und das kann man tatsächlich sehr gut machen. Ja, oder man kann sagen, lass doch das raus, wenn das jetzt zu komplex ist. Verweis darauf, aber konzentrier dich auf ein, ähm, ein Teilthema. Und schon ist das Thema eingefangen und der Abschluss ist gesichert. Und das ist mir in dem Fall nicht gelungen. Bei einer größeren Arbeit äh, verzieht sich äh, auch deshalb, weil äh, die Person, die schreibt oder geschrieben hat, ähm, einfach auch äh, ihren Lebens ähm, ihren Unterhalt äh, verdienen muss und ähm, die Phasen, in denen man wissenschaftlich arbeiten kann, kürzer werden weil ein Stipendium ausgelaufen ist und so. Und ich glaube, also man kann versuchen, dann durch regelmäßiges Ansprechen doch dafür zu sorgen, dass der Arbeitsprozess, wenn auch langsamer, dann doch vonstatten geht. Und das äh, klappt, aber es ist dann etwas schwieriger. Also weil Schreibende sind halt auch Menschen, die essen müssen und die Wissenschaft ist ein prekäres Arbeitsfeld und es trifft dann eben auch äh, Studierende in höheren äh, Semestern mit höherem, den höheren Abschluss anstreben. Schwierig war für mich vor allem als Anfänger, äh, wenn ich relativ spät, also kurz vor Abgabeschluss, noch mal größere Textmassen bekam. Und ganz am Anfang war das schwierig, weil ich einfach gar nicht wusste, wie ich damit jetzt fertig werden soll. Also ich kann nicht, wenn in fünf Tagen die Abgabe ist, dann noch irgendwie 40 Seiten kommentieren. Später wurde das für mich dann schwierig, weil ich dachte ja, wenn ich das jetzt kommentiere und zurückschicke, dann hat die Person jedenfalls nicht mehr die Zeit, das noch irgendwie einzuarbeiten. Das heißt, das ist irgendwie schon das Gutachten, was nach der Abgabe eigentlich erst ansteht. Und insofern habe ich mir begonnen anzugewöhnen, dass ich Studierenden relativ früh mitteile, bis wann ich überhaupt für äh, Rückmeldungen, Feedbacks äh, empfänglich bin. Das ist bei Seminararbeiten klarerweise irgendwie so zwei, drei Wochen vor Abgabe, aber bei Doktorarbeiten ist das eher so in der Gegend von zwei Monaten, damit für beide Seiten klar ist, das ist ein echtes Feedback. Auf ein echtes Feedback erfolgt auch nochmal eine Verbesserung der Arbeit und dafür muss Zeit sein. Ergo, ich lese die Sachen nur noch, noch wenn eben auch die nötige Zeit zur Überarbeitung besteht. Und damit habe ich dann, das ist für mich als Korrektor wieder angenehm, die Garantie, dass die Letztfassung tatsächlich die Fassung des Studierenden und nicht einfach nur die mit meinen Kommentaren aufgestellte ähm, Fassung ist. Richtig schwierig wird es, wenn eben nichts kommt und äh, ich bis zum letzten Tag äh, ja nicht weiß, ob eben die Arbeit abgegeben wird oder als Vorsitzender des Prüfungsausschusses dann über den Antrag erfahre, dass die Arbeit nicht abgegeben wird, sondern um Verlängerung äh, gebeten wird. Und dann hilft nur das mühsame und kleinteilige Nachfragen. Da kann es manchmal dann zäh werden. Und da gibt es auch Situationen, wo ich eben als Lehrender ähm, keine Mittel mehr habe. Es gibt durchaus auch immer wieder Situationen, in denen einzelne Ratsuchende, ähm, ja, so ein bisschen beratungsresistent sind. Irgendwie das Gefühl haben, ich mache doch schon alles richtig und ich weiß doch eigentlich, wie es geht. Und dann irgendwie nicht so richtig bereit sind, von, von dem, wie sie es bisher gemacht haben, abzuweichen. Was in solchen Situationen, glaube ich, oft ein Problem ist, ist, dass ähm, Studierende dann vielleicht, ja, sich auf den Schlips getreten fühlen, irgendwie die Kritik halt persönlich nehmen. Und wenn man da was persönlich nimmt, dann fällt es natürlich auch sehr viel schwerer, das anzunehmen. Was helfen kann, was vielleicht, vielleicht auch wirklich in der Betreuungssituation helfen kann, ist, ähm, sich ein bisschen mehr auf Augenhöhe zu begeben, sich mal zurück zu erinnern an die Zeit, wie war das denn, als ich meine erste Hausarbeit geschrieben habe ähm, und dann vielleicht auch klar zu machen, ähm, das ist irgendwie ganz normal, dass du damit Schwierigkeiten hast, achte mal darauf. Also, dass man eben versucht, auch in der Betreuung Feedback auf eine Art und Weise zu geben, dass die ähm, Studierenden das auch annehmen wollen. Und es nicht als harsche Kritik empfinden, weil dann stößt man in der Regel auf Ablehnung. Das hilft natürlich auch nicht immer, nicht in allen Fällen.